Hallo, selbst wenn man mit Design dann schon relativ gut herausgefunden hat, was kann ich denn eigentlich wie grundsätzlich aufbauen, damit es für die Nutzerinnen und Nutzer am besten ist, weiß man immer noch nicht genau, welche Elemente verwende ich denn jetzt unbedingt wofür. Natürlich ist es bei manchen Sachen vielleicht ganz klar und das wird Ihnen auch bei diesem Video so gehen wie vielleicht bei den anderen Videos dass sie sagen, Mensch, das weiß ich doch oder das kenne ich doch und so weiter und so fort. Aber es ist erstaunlich, wie oft doch dann wieder bestimmte Dinge falsch gemacht werden oder nicht so gemacht werden, wie sie vielleicht sein sollten. Deswegen ist es auch hier ganz wichtig für die Daten und die Befehlseingabe genau zu wissen, worauf sollte ich achten, was sollte ich gleich von vornherein richtig machen. Wenn wir uns mit dem Thema der Befehls- und Dateneingabe auseinandersetzen, sollten wir zunächst mal ganz kurz gucken, welche Interaktionselemente gibt es denn eigentlich. Das wohl bekannteste Interaktionselement, was bei vielen Nutzeroberflächen dabei ist, ist der Button, also der Knopf. Den gibt es natürlich bei jeder Art von Software heutzutage, aber es gibt ihn eben auch bei Werkzeugen, die in der realen Natur so praktisch vorkommen, also an irgendwelchen technischen Geräten. Auch da gibt es natürlich Knöpfe. Ein weiteres recht bekanntes Eingabeelement ist, ist ein Textfeld. Die gibt es tatsächlich sogar in unterschiedlichen Varianten, so als einseitiges Textfeld oder eben als sogenannte Text Area wo dann äh, mehrere Zeilen drin sind. Die Begriffe Textfeld, Text Area, die sind auch manchmal in den unterschiedlichen Plattformen unterschiedlich verwendet. Es gibt auch Plattformen, in denen gibt es nur ein Textfeld und man kann das Textfeld dann konfigurieren, sodass es auch mehrere Zeilen darstellen kann. Das ist also so ein bisschen plattformabhängig, wie das Ganze dann heißt. Manche Plattformen gehen sogar so weit, dass sie für mehrzeilige ähm, Informationen, die eingegeben werden können, gleich einen sogenannten Rich Text Editor zur Verfügung stellen. Das heißt, dass man nicht nur Text in mehreren Zeilen eingeben kann, sondern auch noch Dinge festlegen kann, wie das Format dieses Textes ist, zum Beispiel welche Ausrichtung der Text hat oder ob er fett oder kursiv geschrieben ist und so weiter. Weitere Interaktionselemente, die Sie alle sicherlich schon mal gesehen haben, sind äh, zum Beispiel die Checkbox. Eine Checkbox ist ein Interaktionselement, wo man eben eine Auswahl treffen kann, also wo man etwas anwählen oder abwählen kann. Und diese die Möglichkeit des Abwählens oder des Auswählens von mehreren Elementen unterscheidet die Checkbox auch ganz klar von den Radio Buttons. Bei Radio Buttons ist es üblicherweise so, dass man eben nur eine Variante auswählen kann und meistens auch nicht die Möglichkeit hat, gar nichts auszuwählen. Das also grob umrissen kann man sagen, Checkboxen sind für eine mehrfache Auswahl gedacht, Radio Buttons für eine einfache Auswahl zwischen mehreren Elementen. Was einem auch helfen kann für die Auswahl zwischen mehreren Elementen sind sogenannte Combo-Boxen oder Dropdown-Lists. Hier gibt es die Möglichkeit, dass man eventuell nur ein Element auswählen kann, aber auch diese kann man oft so konfigurieren, dass eine Mehrfachauswahl durchaus möglich ist. Ein Interaktionselement, das tatsächlich gar nicht so oft verwendet wird, aber eigentlich recht hilfreich ist, vor allen Dingen für die Eingabe von Zahlen, ist ein sogenannter Spinner. Mit diesem Spinner können Sie halt bei den Zahlen hoch und runter durchschalten und das bietet sich gerade dann an, wenn Sie keinen allzu großen Zahlenbereich haben, mit dem Sie hin und her schalten wollen oder, selbst wenn der Zahlenbereich größer ist, Sie zumindest bestimmte Zahlensprünge da drin haben können. Ein nächstes Element, was es nun wiederum durchaus auch auf oder bei richtigen Geräten gibt, ist ein sogenannter Slider. Den gibt es natürlich eben auch in der virtuellen Welt. Aber eben auch bei realen Geräten, auch da kann man manchmal an irgendeinem Knopf so hin und her ziehen und damit bestimmte Dinge einstellen. Eine ähnliche Variante, die ich jetzt hier in den Folien gar nicht drin habe, die auch zu so einer freien Werteauswahl genommen werden kann, ist üblicherweise ein Drehknopf. Den gibt es aber in der also bei, bei grafischen Oberflächen eher seltener, weil er tatsächlich nicht ganz so gut mit einer Maus bedient wir, werden kann. Aber mit äh, auf Touch-Oberflächen ähm, wird er durchaus häufiger mittlerweile eingesetzt. Und schließlich gibt es noch recht komplexe Interaktionselemente, wie zum Beispiel den äh, DateChooser. Den gibt es auch auf sehr, sehr vielen Plattformen und dementsprechend auch in sehr, sehr vielen Varianten. Ich habe ihn hier aber angeführt, weil sich das als eines der komplexeren Elemente ja, entwickelt hat, was eigentlich überall zur Verfügung steht. Und das muss man gar nicht mehr unbedingt äh, selber entwickeln. Warum bin ich denn jetzt auf diese ganzen Sachen nochmal eingegangen? Nun, es geht eigentlich darum, dass man auch für diese einzelnen Interaktionselemente schon mal ganz genau wissen muss, wofür sollte ich sie denn einsetzen. Bei manchen ist das relativ eindeutig klar. Ja, Aber zum Beispiel der Unterschied zwischen einzeiligen Texteingaben und mehrzeiligen Texteingaben, der ist ganz wichtig, weil Sie eben manchmal wirklich die Situation haben, dass einzeilige Texte nur eingegeben werden dürfen. Und an anderer Stelle ist es wichtig, dass Sie mehrzeilige Texte eingeben können müssen. Ja, ähm, es ist zum Beispiel immer so ein bisschen fraglich, warum bei Adressfeldern heutzutage, dann da steht Adressfeld 1, Adressfeld 2, Adressfeld 3, Anstatt einfach zu sagen, Adresse und dann ein mehrzahliges Textfeld dort zu haben, weil dann können ja die Nutzerinnen und Nutzer ganz flexibel eingeben, was sie da letztendlich eingeben wollen. Jetzt sagen natürlich die Personen, die sich wieder mit der Datenbank dahinter beschäftigen, oh, das ist aber keine gute Idee. Warum nicht? Aber das sei mal dahingestellt. Wichtig ist zum Beispiel auch den Unterschied zwischen Checkboxen und Radio Buttons einfach zu kennen. Man nimmt ihn vielleicht grundlegend wahr, wenn man die Sachen schon häufiger benutzt hat und immer wieder festgestellt hat, wofür sie eingesetzt werden. Aber an manchen Stellen habe ich schon häufiger gesehen, dass da genau das falsche Element eingesetzt wurde. Und da ist es eben wichtig zu wissen, es gibt da ganz klare Ideen, wofür die da sind und dann sollte man sie auch entsprechend passend einsetzen. Gut, jetzt schauen wir uns noch mal ein bisschen an, wie diese Elemente dann auch in bestimmten Pattern zusammenspielen können. Das erste, was wir haben, sind sogenannte Button Groups. Das ist also ein Pattern, was sagt, man kann oder man sollte Buttons, die eine gewisse gleichartige Semantik haben, zu Gruppen zusammenführen. Und hier spielen wieder die Gestaltgesetze eine ganz große Rolle, weil man eben durch das ja, lokal Zusammenführen von gleichartigen Knöpfen eben suggerieren kann, die gehören entsprechend zusammen. Es sollten tatsächlich nicht viel mehr als drei bis vier Buttons sein, weil sonst wiederum eine gewisse Übersichtlichkeit verloren geht. Das gilt übrigens jetzt nicht nur für grafische Nutzerschnittstellen, sondern eben auch für technische Geräte. Sollten Sie also mal eine Nutzerschnittstelle für ein technisches Gerät entwerfen. Spätestens wenn Sie anfangen über die vier hinwegzukommen, dann sollten Sie überlegen, ist das noch richtig, was ich hier tue oder muss ich nochmal drüber nachdenken. Was ebenfalls ein bisschen in diese Richtung geht, Buttons zu gruppieren, ist ein sogenanntes Action Panel. Das kann man zum Beispiel auch anstelle von Menüs verwenden. Ein Action Panel ist nichts anderes als eine immer sichtbare, relativ große Interaktionsfläche, auf der mehrere Buttons mit entsprechender Gruppierung dargestellt sind. Und das ist zum Beispiel das, was Apple verwendet in seinen Betriebssystemen äh, meistens ganz unten mit den unterschiedlichen Applikationen, die gerade geöffnet sind. Das ist also immer sichtbar und man kann dann die entsprechenden Sachen, die man als nächstes braucht, direkt anwählen. Eine weitere Sache, die auch zur Befehlseingabe gehört und als äh, Pattern relativ etabliert ist, muss man sagen, sind sogenannte Hoover, äh, Hoover und äh, Touchtools. Das sind Werkzeuge, Befehle, die genau erst dann erscheinen, wenn man zum Beispiel die Maus über ein Element bewegt oder wenn man es auf Touchscreens zum Beispiel berührt. Die Elemente sind meistens in irgendeiner Form semi-transparent und äh, überdecken damit das Element, was ausgewählt wurde, sind dann aber auch direkt anwählbar. Das Beispiel, was Sie hier jetzt sehen, ist ähm, zum Beispiel in einer Liste, wo Sie dann ein Listenelement auswählen können oder wo zum Beispiel bei einem Karussell das äh, Element zum Weiterschalten innerhalb des Karussells erst dann erscheint, wenn Sie mit der Maus drüber fahren. Aber relativ häufig wird das heutzutage sogar im Bereich der Bild- und äh, Videodarstellung bzw. Bearbeitung auf Mobiltelefonen verwendet, sodass Sie also einfach die Möglichkeit haben, einmal das Bild oder das Video komplett anzuzeigen, ohne dass irgendwelche Buttons äh, mit da sind. Und wenn Sie dann drauf tippen, dann sind mit einmal alle Buttons äh, wieder da und Sie können zum Beispiel das Bild bearbeiten oder Sie haben andere Navigationsmöglichkeiten. Und diese Variante hilft Ihnen halt sehr gut, um eine Oberfläche auch wieder aufzuräumen. Es geht ja bei Oberflächen manchmal auch einfach darum, die Komplexität so ein bisschen für die Nutzerinnen und Nutzer zu reduzieren und einfach das Ganze ein bisschen aufgeräumter darzustellen. Und wenn Sie zum Beispiel in einer Liste für jedes Listenelement immer die ja, Interaktionselemente wie Bearbeiten und Löschen und sowas mit drin hätten, dann sehe das auf Dauer relativ unübersichtlich aus. Deswegen bieten sich hier solche Hoover-Elemente durchaus an. Ein, ein Weiteres Pattern, was für die Befehlseingabe oft verwendet wird, ist der sogenannte Prominent Done Button. Wir sehen hier rechts jetzt einen Dialog, so wie wir ihn auch schon an anderer Stelle gesehen haben, mit, dem, mit der schönen diagonalen Aufteilung auch. Und was aber ganz wichtig ist, ist, dass unten die Buttons eine unterschiedliche Formatierung haben. Und zwar ist der Button, der vermutlich als häufigstes verwendet wird, nochmal ganz deutlich und präsent dargestellt, wohingegen der andere Button, der wahrscheinlich weniger häufig verwendet wird, etwas weniger deutlich dargestellt ist. In diesem Fall hier der Abbrechen-Button. Das wird heutzutage tatsächlich immer intensiver verwendet. Allerdings leider nicht nur im positiven Sinne, sondern auch im negativen Sinne. Denn wenn Sie mal auf viele Webseiten gehen, zum Beispiel fragen Webseiten heutzutage oft nach der Zustimmung, Cookies irgendwie abspeichern zu können, dann ist meistens genau der Button, der einfach sagt, ja, alles mal annehmen, ist dann der prominentere Button. Und der Button, wo Sie dann vielleicht die genaueren Einstellungen vornehmen können, ist der weniger prominente. Gleiches gilt für die Situation, in der Webseiten ganz gern irgendwelche Notifikationen an Sie schicken möchten. Auch hier ist der prominentere Button meistens der, der für Sie potenziell der negativere ist. Ein weiteres Pattern für die Befehlseingabe bezieht sich nun auf Menüs. In Menüs ist es so, dass man ja üblicherweise irgendwelche Labels da drin hat, die dann ähm, sagen, welche Aktionen dann ausgeführt wird, wenn man auf das entsprechende Label klickt. Aber üblicherweise sind diese Label relativ allgemein gefasst. Im linken Beispiel ist das halt dargestellt, wenn man zum Beispiel im Bearbeiten-Menü ist, dann steht da oft nur rückgängig, wiederherstellen, ausschneiden oder kopieren. Und Smart Menu-Items haben nun den Vorteil, dass sie eben etwas konkreter sind, das heißt, wenn bei einer rückgängigen Aktion zum Beispiel eigentlich klar ist, welche Aktion das ist, die rückgängig gemacht wird, dann wird das noch entsprechend dahinter geschrieben. Also in dem rechten Beispiel steht dann da zum Beispiel rückgängig Grafik 1 einfügen. Dann war also Grafik 1 einfügen das letzte, was ausgeführt wurde. Oder wenn man vorher schon was rückgängig gemacht hatte, nämlich die Größe ändern, dann kann man das, wird dann beim Wiederherstellen auch dahinter geschrieben, dass die Größe geändert wird, wenn man da klickt. Oder wenn Grafik 1 zum Beispiel noch ausgewählt ist, dass dann eben ein Ausschneiden oder Kopieren sich auch auf Grafik 1 beziehen würde. Damit macht man es den Nutzerinnen und Nutzern einfach ein bisschen klarer und ersichtlicher, was dann jetzt ein Klick, den sie ausführen würden, im Menü bedeuten würde. Dieses Prinzip lässt sich natürlich auch auf alle möglichen anderen Buttons auf einer Oberfläche anwenden. Prinzipiell ist es so, dass dieses Pattern ihnen eigentlich nur sagt, Achten Sie darauf, dass die Nutzerinnen und Nutzer sich immer bewusst sind, was die Ausführung eines bestimmten Befehls, den Sie jetzt ausführen könnten als nächstes, was diese Ausführung bedeuten würde. Was man auch mittlerweile relativ häufig hat, sind längere Verarbeitungen. Das kann ganz unterschiedliche Gründe haben, weil vielleicht die Rechenkapazität einfach nicht ausreicht oder weil einfach tatsächlich ein relativ komplexer Algorithmus durchgeführt wird, um bestimmte Dinge zu berechnen. Und hierfür gibt es mehrere Pattern, die auf jeden Fall berücksichtigt werden sollten, um den Nutzerinnen und Nutzer grundsätzlich den Systemzustand zu veranschaulichen. Eine Möglichkeit, zunächst schon mal klarzumachen, bevor eine längere Verarbeitung stattfindet, wie das Ganze dann aussehen würde, ist eine sogenannte Preview. Das heißt, sie zeigen den Nutzerinnen und Nutzern schon mal grob an, wie wird dann das Ergebnis aussehen, was die Nutzerinnen und Nutzer zu erwarten haben, wenn sie jetzt diese längere Verarbeitung anstoßen werden. Wenn dann die Verarbeitung an sich stattfindet, dann sollten Sie auf jeden Fall in irgendeiner Form mit Progress Indicators arbeiten, also mit der Anzeige des Verarbeitungsfortschritts. Natürlich wird heutzutage prinzipiell relativ oft mit einer Aktivitätsanzeige gearbeitet. Das kann zum Beispiel so ein drehender Kreis sein oder ähm, bei manchen Betriebssystemen ist es dann diese, äh, diese Sanduhr, die angezeigt wird. Aber manchmal ist es ja für die Nutzerinnen und Nutzer nun auch äh, wichtig zu wissen, wie lange dauert es denn wirklich konkret, damit sie auch eine, ein, einen gewissen Eindruck dafür haben. Wenn Sie zum Beispiel als Nutzerinnen und Nutzer die ganze Zeit vor so einem drehenden Kreis sitzen, dann denken Sie äh, spätestens nach zehn Sekunden so, ist das jetzt hängen geblieben oder was ist da jetzt los? Dementsprechend sollten Sie einfach ab einer gewissen Zeit dann auch tatsächlich mit solchen Progress Indicators arbeiten, um ganz klar zu machen, das wird jetzt hier wahrscheinlich auch noch ein bisschen länger dauern. Und eine weitere Sache, die man unbedingt unterstützen sollte, gerade bei längeren Verarbeitungen, ist die Möglichkeit, etwas auch abbrechen zu können. Und gerade das Abbrechen ist manchmal auch eine sehr implementierungsaufwendige Sache und da kann ich übrigens auch nur darauf hinweisen, wenn Sie irgendwann tatsächlich mal irgendwelche Oberflächen entwerfen, dann sollten Sie grundsätzlich auch in dem gesamten Projekt darauf achten, dass langfristige Aktionen auch abgebrochen werden können. Denn es gibt für Nutzerinnen und Nutzer eigentlich nichts Schlimmeres, als wenn Sie irgendeine Aktion starten und dann ewig lange warten müssen und es auch nicht mehr abbrechen können. Und vor allen Dingen vielleicht auch schon wissen, ah, eigentlich habe ich einen Fehler gemacht und eigentlich ist das gar nicht das, was ich wollte. Und trotzdem müssen Sie davor sitzen und warten, bis das Ganze abgeschlossen ist, weil Sie vielleicht auch nicht irgendwie mit harten Bandagen das Ganze abbrechen wollen, aus Angst zum Beispiel vor Datenverlust. Das heißt, hier sollten Sie grundsätzlich auch beim Design eines Systems schon dran denken, das ist eine wichtige Sache, das sollte einfach ermöglicht sein und das ist eben eine Sache, die hat nicht nur Auswirkungen auf die Oberfläche selbst, sondern eben auch meistens auf alles das, was da im Hintergrund passiert. Das Gleiche gilt übrigens für rückgängig machen, aber bei dem Abbrechen von langfristigen Operationen ist es sogar noch wichtiger. Wenn Sie viele Aktionen nacheinander ausführen, dann ist es auch wiederum wichtig, den Nutzerinnen und Nutzern bestimmte Unterstützung für die Aktionen selbst zu bieten. Zum einen eben, dass sie das gerade angesprochene Undo überhaupt ermöglichen, aber dass sie wenn möglich auch einen Multi-Level-Undo haben, sodass die Nutzerinnen und Nutzer also beim Rückgängig machen nicht einzelne Schritte immer rückgängig machen müssen, sondern dass sie gleich mehrere Schritte auf einmal rückgängig machen können. Dafür ist es natürlich wichtig, dass Sie die entsprechenden Schritte den Nutzerinnen und Nutzern auch in einer Liste, so wie hier rechts dargestellt, anzeigen. Und die Liste muss natürlich auch so viele Informationen enthalten, dass die Nutzerinnen und Nutzer auch einschätzen können, was war das denn genau für eine Aktion, die ich da irgendwie gemacht habe. Diese Liste selbst ist dann auch eine Form von Command History. Sie erlaubt nämlich den Nutzerinnen und Nutzern nicht nur bestimmte Dinge rückgängig zu machen, sondern sie sehen auch, welche Sachen sie gemacht haben und können dann sagen, Mensch, diesen Befehl möchte ich ganz gerne nochmal ausführen. Ja, ähm, hier in, der, in dem rechten Beispiel haben wir jetzt zum Beispiel so Befehle wie Rechteck einfügen. Sowas kann man natürlich auch einfach nochmal wiederholen lassen und einfach nochmal das gleiche Rechteck an der gleichen Stelle nochmal einfügen und dann müssen die Nutzerinnen und Nutzer das nicht nochmal von Hand selbst durchführen. Und wenn man den, äh, den Nutzerinnen und Nutzern dann nochmal so eine richtige Unterstützung geben möchte, dann kann man ihnen auch ermöglichen, anhand von so einer Command-History vielleicht ein kleines Makro zu erstellen, wo, mit dem man dann also mehrere Befehle, die die Nutzerinnen und Nutzer sowieso in einer bestimmten Reihenfolge ausgeführt haben, sich zu merken und dann für die Nutzerinnen und Nutzer nochmal ausführbar zu gestalten, zum Beispiel auf einem anderen Element, mit dem sie dann entsprechend interagieren wollen. Jetzt haben wir damit eigentlich schon eine ganze Menge Dinge abgearbeitet, die sich irgendwie darum ranken, wie ist denn eigentlich so diese Befehlsübergabe, also wie übergeben Nutzerinnen und Nutzer Befehle an eine Schnittstelle und was sollte die Schnittstelle für die Nutzerinnen und Nutzer dafür zur Verfügung stellen, um diese Befehle entsprechend zu verarbeiten. Was aber nun mal auch ganz wichtig ist, wenn man Befehle eingibt, muss man meistens dazu auch irgendwelche Daten zur Verfügung stellen, die dann in der Verarbeitung der Befehle entsprechend dann auch verarbeitet werden sollen. Und wir gucken uns jetzt noch mal ein bisschen an, was sollte man denn bei der Eingabe von Daten irgendwie berücksichtigen. Die Eingabe von Daten sollte zunächst mal für Nutzerinnen und Nutzer so einfach wie möglich sein. Und dafür gibt es unterschiedliche Dinge, die berücksichtigt werden sollten. Das erste ist ein sogenanntes Forgiving Format. Das heißt, Nutzerinnen und Nutzer, wenn sie in irgendein Textfeld zum Beispiel irgendetwas eingeben, dann sollte es möglich sein, die Spezifikation, die sie hier machen, auf unterschiedlichem Weg zu machen. Das Beispiel, was jetzt hier äh, dargestellt ist, ist die Eingabe eines Ortes, die erfolgen kann über den, die Eingabe des Ortsnamens oder dessen äh, Postleitzahl. Aber es gibt auch andere Dinge, wo das hier eine Rolle spielt, zum Beispiel bei der Eingabe von äh, Telefonnummern. Es gibt für Nutzerinnen und Nutzer tatsächlich nichts Schlimmeres, als äh, Telefonnummern in einem ganz bestimmten Format eingeben zu müssen, zum Beispiel ohne Leerzeichen ähm, oder mit dem berühmten Plus ganz vorne oder mit dem 0049 oder wie auch immer. Es gibt ja unterschiedliche Formate, wie zum Beispiel äh, also wie eine Telefonnummer eingegeben werden kann. Und ähm, hier sollte einfach die, das, das Format, was die Nutzerinnen und Nutzer in dem Moment eingeben, sollte einfach auch so akzeptiert werden, wie es eingegeben wird. Natürlich kann man jetzt keine falsch eingegebene Telefonnummer irgendwie korrigieren. Aber man kann ja zumindest versuchen, die üblichsten und gängigsten Formate zu akzeptieren und vielleicht auch mal so ein paar Leerzeichen dazwischen ähm, ja, zu akzeptieren. Gerade Leerzeichen zum Beispiel ist so eine Sache, die muss man sonst immer erst... Ganz kompliziert rauslöschen, wenn man zum Beispiel eine Telefonnummer von A in ein Textfeld irgendwie äh, reinkopiert und die liegt ja manchmal schon in einem bestimmten strukturierten Format vor. Und wenn das dann wieder nicht zu dem passt, wo man es eingeben muss, ist es sehr ärgerlich und kostet einfach nur eine Menge Zeit. Also gerade wenn Nutzerinnen und Nutzer sehr effizient arbeiten sollen, dann ist es einfach wichtig, dass äh, solche Dinge entsprechend unterstützt sind. Eine weitere Sache, die helfen kann, um die Nutzereingabe zu vereinfachen, ist das sogenannte Structured Format. Damit geben Sie die Struktur, wenn sie denn tatsächlich benötigt wird, in irgendeiner Form vor. Hier habe ich jetzt das so gestaltet, dass das Textfeld halt ähm, so ausgefüllt werden kann, dass zwischen den Punkten eben die entsprechenden Zahlen eingegeben werden können. Und es steht auch da, was das dann für äh, Zahlen sind. Ähm, das kann man aber auch zum Beispiel für Kreditkartendaten oder dergleichen machen, einfach um den Nutzerinnen und Nutzern die Struktur, also die ja, Struktur der Eingabe entsprechend vorzugeben und auch die Struktur also die korrekte Struktur, leicht äh, bereits erstellbar ähm, zu machen. Jetzt ist es natürlich so, kommen wir mal wieder auf das Beispiel mit, wir kopieren da jetzt einen Wert rein, zurück. Wenn dann ein solches Format vorgegeben ist, dann ist es für die Nutzerinnen und Nutzer natürlich unter Umständen schwierig, einfach mal so irgendeinen Inhalt zu kopieren und dort einzufügen. Also ganz oft hat man das ja zum Beispiel, wenn man irgendwie so seine Kreditkartennummer irgendwo eingeben muss und wenn man dann so ein ganz strukturiertes Format hat und kann dann nicht einfach sagen, Ctrl-C in einem Fenster und Ctrl-V im anderen Fenster, dann ist das schon sehr ärgerlich, weil man dann nämlich wieder anfangen muss, das richtig von Hand einzeln dann darüber zu kopieren. Das heißt, wenn Sie das machen mit dem Structured Format, dann sollten Sie aber auch überlegen, kann ich vielleicht irgendwie dieses automatische Einfügen, was die Nutzerinnen und Nutzer vielleicht machen wollen, auch irgendwie abfangen und dann eben den Nutzerinnen und Nutzern hier wieder mit dem Forgiving-Format irgendwie beiseite stehen und ihnen helfen, dass dann das Steuerung v entsprechend auch das, also den Effekt hat, den die Nutzerinnen und Nutzer sich am liebsten wünschen würden. Eine ganz interessante und mal ganz andere Variante der Dateneingabe ist übrigens das Fill-in-the-Blanks. Das ist praktisch äh, ja, ein, ein, ein Satz, den die Nutzerinnen und Nutzer dann selbst auffüllen, also wo sie, wo der Satz hat entsprechende Lücken und die Nutzerinnen und Nutzer sind dann gebeten, diese Lücken mit den entsprechenden Werten zu füllen. Ich habe hier rechts mal so ein Beispiel mit aufgeführt, wo es darum geht, ein paar Tickets für ähm, einen Kinobesuch zu buchen und man kann hier die Anzahl der Tickets angeben und auch welchen Film man sehen möchte und ob man jetzt in der Loge oder im Parkett sitzen möchte. Und das Ganze ist in Form eines Satzes gestaltet, so dass eben letztendlich auch dadurch relativ klar ist, was muss ich denn eigentlich wo eingeben. Und die Eingabe Elemente, die man dann jetzt hier hat, kann man auch wiederum unterschiedlich gestalten. Ich habe hier eben bewusst äh, so ein so, ähm, Textfeld mal genommen. Man hätte jetzt hier zum Beispiel für die Anzahl der Tickets auch einen Spinner nehmen können, weil es ja um eine Anzahl geht dann eine Combo-Box für den Film und da für Loge und Parkett meistens nur eins ausgewählt werden kann, dann eben entsprechende Radio-Buttons. Aber es lässt, letztendlich kann man hier auch andere Interaktionselemente so mit einfügen. Was bei der Eingabe, um also irgendwie klar zu machen, was irgendwo eingegeben werden muss, was bei dieser Eingabe auch hilfreich ist, sind äh, sogenannte Input-Prompts. Das sind also vorausgefüllte Textfelder, wo dann eben in der Vorausfüllung äh, so leicht ausgegraut drin steht, was dort in dem Textfeld erwartet wird. Und wenn man dann in das Textfeld klickt, dann wird dieser Inhalt gelöscht. Das hat gegebenenfalls den Vorteil, dass man sich das Label vor dem Textfeld sparen kann. Aber es hat unter Umständen auch den Nachteil, dass das Label genau dann weg ist, wenn ich anfange mit dem Textfeld zu interagieren. Was man hier vielleicht besser kombiniert, ist tatsächlich ein äh, Label mit einem entsprechenden Textfeld. Und in dem Textfeld ist dann nochmal eine zusätzliche Information, die klar macht, was wird hier als Inhalt, zum Beispiel als Format und dergleichen erwartet. Zum Beispiel, wenn Sie eben einen Ort eingeben sollen und dahinter ist dann eben ein entsprechendes äh, Textfeld, dann könnte darin stehen, zum Beispiel Name oder PLZ, also Name oder Postleitzahl, um das nochmal klar zu machen. Aber solche sogenannten Input-Hints, die kann man auch anders geben, nämlich indem man sie einfach darunter schreibt. Das ist also wiederum ein weiteres Pattern. Man sollte prinzipiell Nutzerinnen und Nutzern Hinweise dazu geben, was benötigt wird, welche, welches Format vielleicht benötigt wird oder auch wo die Informationen, die man eingibt, gibt Anwendung finden wird. Und das kann dann eben in Form eines Input-Prompts, also innerhalb des Textfeldes, passieren. Oder eben auch darunter, so wie jetzt hier dargestellt, oder im schlimmsten Fall auch noch über ein entsprechendes Hilfe-Icon, so wie es jetzt hier auch noch im Textfeld mit dargestellt ist. Und das Beispiel, das wir jetzt hier haben, das fokussiert sich ja gerade so ein bisschen auf eine Passworteingabe, da gibt es nämlich noch ein weiteres Pattern, was wiederum für die Passworteingabe gar nicht mal so uninteressant ist, das ist der sogenannte Password-Strength-Meter. Da geht es also darum zu zeigen, wie stark ist denn das Passwort, was jetzt hier gerade eingegeben wird. Und ein solches äh, Strength Meter haben Sie wahrscheinlich heutzutage schon äh, relativ häufig irgendwo gesehen. Meistens auch noch mit einer Kombination, äh, ja, die Ihnen etwas genauer irgendwie sagt, ob Sie zum Beispiel schon irgendein Sonderzeichen drin haben oder ob Sie irgendeine Zahl drin haben oder ob Sie Groß- und Kleinschreibungen mit berücksichtigt haben. Denn durch solche komplexeren Passwörter werden ja Passwörter üblicherweise deutlich sicherer. Ob das jetzt unbedingt immer der beste Weg ist hinsichtlich Usability, denn je komplexer die Passwörter, umso schlechter sind sie zu merken und so weiter und so fort. Das wäre nochmal ein ganz anderes Thema, über das man reden äh, müsste, aber ähm, wichtig ist auf jeden Fall, dass man so etwas mit berücksichtigt. Um Nutzerinnen und Nutzern die Eingabe von Daten auch noch weiter zu vereinfachen, gibt es noch ein paar weitere Pattern, die Sie auf jeden Fall berücksichtigen sollten. Ein erstes ist das sogenannte Good-Defaults-Pattern. Dabei geht es darum, dass Sie den Nutzerinnen und Nutzern in die auszufüllenden Felder bereits die Werte eintragen, die am sinnvollsten erscheinen. Also das kann zum Beispiel sein, dass Sie schon vorher wissen äh, von den Nutzerinnen und Nutzern, was dort vielleicht äh, zu erwarten ist, weil die Nutzerinnen und Nutzer ähnliche Daten schon mal ein, äh, ausgefüllt haben, aber vielleicht auch abhängig von dem, was bereits eingegeben wurde. Nehmen wir zum Beispiel die Buchung einer Reise. Dann ist es ja so, dass die Nutzerinnen und Nutzer schon mal ein Startdatum auswählen und dann macht es Sinn, das Enddatum schon mal so hinzulegen, wie es denn ja, am häufigsten gewählt wird. Also zum Beispiel eine Woche später oder genau zwei Wochen später, sodass für die Nutzerinnen und Nutzer gegebenenfalls auch das Enddatum gleich bereits passt. Eine weitere Variante, die helfen kann, um die Dateneingabe zu beschleunigen, ist Autocompletion. Das kennt man relativ häufig mittlerweile von irgendwelchen Suchmasken, sodass eben bereits Suchbegriffe vorgeschlagen werden. Aber das kann man eben auch für alles mögliche andere verwenden, ob das jetzt zum Beispiel die Eingabe von Orten ist, wo man anhand der ersten drei, vier eingegebenen Buchstaben schon mal die Vervollständigung vorschlägt, oder eben auch beim Datum, wenn ein Datum eingegeben wird, dass man zum Beispiel schon mal die aktuelle Jahreszahl mit als äh, Vervollständigung vorschlägt und so weiter. Es gibt also ganz viele Stellen, wo das Einsatz finden kann. Und was man auch machen kann, und zwar nicht nur für Datumseingaben, sondern auch für andere Dinge, sind sogenannte Dropdown-Chooser. Bei Datumseingaben ist es ja auch so, dass man äh, häufig auf ein Textfeld, wo ein Datum drin sein soll, draufklickt und wenn man dieses Text also wenn man darauf klickt dann öffnet sich ein äh, neuer Dialog in dem man dann das entsprechende Datum auswählen kann und das ist eigentlich nur ein Beispiel für einen Dropdown-Chooser man kann aber auch hier jedenfalls ganz andere Dinge auswählen zum Beispiel wenn eine Farbe eingegeben werden soll dann kann man darüber vielleicht die Farbe auswählen und so weiter wenn man durchaus auch mal komplexere Daten eingeben will, zum Beispiel eine Liste von Dingen zusammenstellen möchte, dann gibt es ein Pattern, das wird auch gar nicht mal so selten verwendet, aber nur in eher expertenorientierten Systemen. Das ist der sogenannte Listbilder. Das ist ein Auswahldialog, wo Sie zwei Listen nebeneinander haben. Eine ausgefüllte Liste mit allen möglichen Werten, die es da gibt und eine Liste, die zum Anfang meistens noch leer ist die dann praktisch die Zielliste ist. Hier unten ist das jetzt dargestellt, dass das dann auf der rechten Seite diese Liste wäre, die man also auffüllen möchte. Und wie geht man hier vor? Man gibt im Prinzip, oder man wählt in der linken Liste die Elemente aus, die man dann in der ähm, Zielliste haben möchte. Und dann kann man über die Pfeile das Element äh, aus der linken Liste in die rechte überführen oder eben andersrum aus der rechten Liste wieder in die linke Liste. Wichtig ist dabei, dass die ähm, Elemente, die dann eben in der linken Liste ähm, ausgewählt wurden und nach rechts rübergeschoben wurden, in der linken auch rausgenommen werden. Und dieses Pattern kann man nicht nur über die Pfeile, die jetzt dazwischen sind, umsetzen, sondern zum Beispiel eben auch mit Drag and Drop, das heißt, dass ich wirklich Elemente von links nach rechts ziehen kann. Auch das wäre eine Möglichkeit. Wenn Nutzerinnen und Nutzer dann irgendwie eine ganze Menge Daten eingegeben haben, dann ist es natürlich immer noch möglich, dass die Nutzerinnen und Nutzer auch mal einen Fehler machen. Und das kann immer passieren, da muss man den Nutzerinnen und Nutzer nicht mal einen Vorwurf machen. Sie können vielleicht mal irgendwas äh, übersehen. Dann ist es wichtig, den Nutzerinnen und Nutzern natürlich einen Hinweis dazu zu geben, was nicht ganz in Ordnung ist. Und das kann man machen über sogenannte Same-Page-Error-Messages. Diese zeigen den Eingabefehler an der Stelle, wo er vorliegt. Das heißt, wir haben äh, nicht nur irgendwo eine, ja, eine Fehlermeldung, die irgendwie relativ allgemein sagt, da ist jetzt irgendwo noch ein Fehler drin, sondern wir zeigen den Nutzerinnen und Nutzern ganz konkret an, wo dieser Fehler ist und ähm, ja, markieren ihn zum Beispiel hier mit diesem entsprechenden Dreieck oder mit äh, einem entsprechenden Text äh, und vielleicht auch noch mit einer roten Markierung. Und damit sehen die Nutzerinnen und Nutzer auch ganz konkret, wo muss ich eigentlich noch etwas äh, korrigieren. Das hilft einfach dann, ähm, ja, den Fehler schneller zu finden und auch besser zu verstehen. Damit sind wir dann jetzt auch schon wieder bei der Übung zu diesem Video angekommen. In der Übung geht es jetzt darin, darum, einfach herauszukriegen, ähm, welche dieser Pattern, die ich jetzt gerade gezeigt habe, lassen sich denn ähm, auch auf technische Geräte übertragen? Also jetzt nicht nur bei Softwareoberflächen einsetzen, sondern eben auch bei Schnittstellen von technischen Geräten. Da wäre es ganz gut, wenn Sie einfach mal versuchen, ein paar äh, Beispiele zu nennen, wo diese Pattern vielleicht eingesetzt wurden, wo Sie sie also vielleicht gesehen haben, aber vielleicht auch, wo diese Pattern in ihrer ganz konkreten Form äh, verletzt wurden. Bei manchen Pattern ist es vielleicht auch so, dass sie in abgewandelter Form bei technischen Geräten eingesetzt werden könnten. Seien Sie jedoch einfach mal ein bisschen kreativ und machen Sie Vorschläge, wie das aussehen kann. Es ist ja heutzutage auch so, dass viele technische Geräte sowieso schon irgendwie über Screens arbeiten, aber vielleicht gibt es ja auch das eine oder andere Pattern, wo ähm, ja, eine, eine entsprechende Eingabe zum Beispiel, Befehlseingabe oder sowas, auch über andere Interaktionselemente bei technischen Geräten heutzutage stattfindet. Und vielleicht gibt es da ja auch das eine oder andere, was man berücksichtigen sollte. Ich denke da zum Beispiel an die typischen äh, ja, Tasten zur Eingabe von irgendwelchen PIN-Nummern, die dann gleich noch äh, zusammengepackt sind mit irgendwelchen anderen Knöpfen, die da vielleicht auch gar nicht so richtig hingehören, sondern einfach nur, weil sie bautechnisch da dabei waren, mit eingebaut worden und so weiter. Vielleicht fällt Ihnen da ja so ein bisschen was auf, was man da tatsächlich verbessern kann. Und damit bin ich auch am Ende dieses Videos angekommen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche Ihnen viel Spaß. Bis dann!